Du hast auf einer Webseite was Interessantes entdeckt und willst, willst es gleich vertwittern. Ich habe da was. Und zwar gehe ich hier auf diesen Reiter Tweet Snapshot. Dann ziehe ich mir... Jetzt erscheint gleich ein Feld, da steht schon die URL drin. Da tippe ich jetzt noch ein meinen Text. Ich sag da äh super. git, Repository. So. Und dann sage ich okay Und das müsste auch schon gewesen sein, wenn ich jetzt zu Twitter gehe und mir die Seite reloade. Dauert einen Moment. Also Twitter ist gerade nicht der schnellste. Was soll ich dazu sagen, also das äh, basiert auf diesem OpenVIS Option und das ist ähm, eine Extension für den Firefox. Da kann man eigentlich andere Browser starten, zum Beispiel den Falcon, aber man kann auch Spezialanwendungen starten, zum Beispiel YouTube Download oder äh, Tweets Snapshot oder eigene Bash Skripte oder so, ja, dann kann man auch den groben äh, starten. Jetzt gucken wir mal, also jetzt müsste ja eigentlich was angekommen sein. Da ist es. Hier, hier ist es. Warum das jetzt so lange gedauert hat, das liegt an Twitter und nicht und nicht an mir. 三哥